Aus dem Essex Mystery Shoe wird der Gel Nimbus 25. Der Schuh schmeckt sich super an den Fuß an, ist sehr weich und trotzdem dynamisch.